Thüringen wollte letzte Woche einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Bodo Ramelow, der Kandidat der Partei mit den meisten Stimmen im Parlament, hat die Wahl verfehlt. Dafür wurde Thomas Kemmerich, der Kandidat der Partei mit den wenigsten Stimmen im Landtag, gewählt. Irgendwie ganz schön absurd. Noch dazu bekam Kemmerich Stimmen von der AfD. Und das stieß jetzt nur auf nicht so große Begeisterung. Ja, das war das. Was in, das, was in Thüringen passiert ist, ist eine Schande. War ein schlechter Tag für die Demokratie. Die Situation in Thüringen absolut äh, untragbar. Die Kritik: Kemmerich war mit Hilfe der AfD gewählt worden. Das ist eine Zusammenarbeit mit der AfD und das geht gar nicht. Mit der AfD arbeitet man nicht zusammen. Aber warum eigentlich nicht? Und welche Gründe gibt es vielleicht doch dafür? Ich will zuerst unabhängig von meiner eigenen Meinung die jeweilige allgemeine Pro- und kontra position zusammenfassen und zum Schluss meine eigene Meinung bringen. Also bitte nicht sofort ausschalten, weil euch die jeweilige Position ärgert. Pro. Die AfD ist eine reguläre Partei in der Bundesrepublik. Sie ist nicht verboten oder als verfassungswidrig eingestuft. Sie wird nicht einmal vom Verfassungsschutz überwacht, sondern lediglich als Prüffall geführt. Nur der sogenannte Flügel innerhalb der Partei und die Jugendorganisation werden als Verdachtsfälle untersucht. Das ist von einer Verfassungswidrigkeit aber noch weit entfernt. Die AfD ist in allen Parlamenten auf demokratischem Weg gewählt und repräsentiert einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung. Mit der AfD nicht zusammenzuarbeiten bedeutet, diesen Teil der Bevölkerung einfach auszuschließen. Das stärkt nicht unsere Demokratie. Der Ausschluss einer Partei, die so viele Anhänger hat, befeuert antidemokratische Tendenzen. Eine Partei, die auf demokratischem Weg gewählt und nicht als verfassungswidrig eingestuft wurde, muss am parlamentarischen Alltag teilnehmen können, wie jede andere Partei auch. Inklusive möglicher Koalition oder anderer Zusammenarbeit. Contra! Die AfD ist nur formal eine reguläre Partei. In ihren Reden, ihren Posts und in ihren Anträgen zeigt sie immer wieder, dass sie die liberale Demokratie in Deutschland ablehnt. Teile der Partei propagieren offen einen Systemwechsel. Und es ist keine Seltenheit, wenn man auf Faschisten, also richtige Antidemokraten, in den Reihen der AfD trifft. Die AfD respektiert den politischen Gegner nicht. Sie beleidigt sie und wirft ihnen die konfusesten Verschwörungstheorien vor. Im Parlament ist sie oft nicht kompromissbereit und reicht regelmäßig Anträge ein, die scheinbar mehr der eigenen PR-Maschinerie dienen, als Lösungen für die Probleme dieses Landes zu finden. Der jüngste Fall in Thüringen zeigt, dass die AfD das Parlament missbraucht um den eigenen Einfluss zu stärken und nicht, um konstruktiver Teil davon zu sein. Die AfD missachtet den grundgesetzlich garantierten Schutz für Minderheiten. Rassistische, antisemitische und andere diskriminierende Vorfälle sind beinahe an der Tagesordnung. Die Partei arbeitet nicht daran, die Bevölkerung in Deutschland zusammenzubringen, sondern daran, sie zu spalten. Eine Zusammenarbeit mit der AfD bedeutet dem Hass gegen die liberale Demokratie, politisch Andersdenkenden und Minderheiten eine Bühne zu geben. Mit der AfD kann man nicht zusammenarbeiten. Man wird nur ausgenutzt, damit sie ihrem Ziel, dem Aufbau einer autoritären Ordnung und der Ausgrenzung von Minderheiten näher kommt. Und jetzt meine Meinung. In meinen Augen ist die AfD keine Partei wie jede andere. Wer Neonazis in seinen Reihen duldet, wer absurde Verschwörungstheorien befeuert und politisch Andersdenken nicht respektiert, Minderheiten ausgrenzt und die liberale Demokratie in Deutschland offensichtlich gegen eine autoritäre Ordnung austauschen will, der hat sich vom politischen Grundkonsens in dem Land verabschiedet. Deshalb fürchte ich, kann eine Zusammenarbeit mit einer Partei, die ernsthaft Politik machen will und der AfD nicht gelingen. Ich habe in Österreich erfahren, wie es aussieht, wenn Rechtspopulisten oder Rechtsextreme mit in Regierungsverantwortung kommen. Ich lade euch ein, die Interviewsammlung aus Österreich anzuschauen. So etwas wünsche ich mir nicht für Deutschland. Wie seht ihr das? Ergibt das in euren Augen und Ohren Sinn? Oder ist das kompletter Blödsinn? Ich nehme für mich natürlich keinen kompletten Wahlgehalt in Anspruch, deswegen freue ich mich immer über die Meinung von anderen. Aber bitte immer mit Respekt, also ohne Beleidigungen und seid bereit, eure eigene Position immer wieder kritisch zu hinterfragen.